Und hier ist wieder euer Brötchen Und okay. Nicht schwer. <lacht> <Ja>. <lacht> und hoffentlich kriegen wir jetzt langsam den Endspurt hin. Ich setze mich auch jetzt direkt dran. Oh, ich sollte vielleicht auch mal zwischendurch speichern. Oh. <lacht> das wäre vielleicht ja. die Idee, doch, Ja. Ja. ja. Ich bin dafür. Hm. Ich habe es getan. Jetzt hoffen wir mal, dass das mit dem Kolorieren nicht ewig dauern wird. Denn wir haben noch keine Zeit. Früher aufstehen, noch früher. Weißt du, weißt du. Weißt du. <lacht> oh Mann, Dr. Alves sind das gut. Ich mag den. Ich mag dem seinen Content. Hm. Ah, die Pose freut mich echt. Das ist echt schön geworden. Schön dynamisch. Oh ja. Die Haare, Mann, die Haare. Nicht wahr? Sie aus wie von einem echten Profi geprofit. Ich sag dir doch, du bist ein verdammter Profi. Ein verdammter Profi. Dazu verdammt wird immer ein Profi zu sein. So. Äh, ja. Sorry, I'm going off the deep end. Stop that right now. <lacht> stop that. <lacht> wie dieses Gift von Velma. You stop. Und der Vampir so, hm. okay. <lacht> Wenigstens sollte das jetzt ein kleines bisschen weniger anstrengend werden. übrigens die Geräusche, die das Tablet macht, wenn ich da drauf male, voll beruhigend. Das ist duf, duf, duf. <lacht> ja, genau das. Nein, dieses. Was ist das? Mm. Das ist voll angenehm. Aber eigentlich will man beim Malen nicht beruhigt werden, eigentlich will man beim Malen wach bleiben. <lacht> genau das ist das Problem. ich hoffe, mein Chef hat morgen nicht wieder alles kaputt gemacht. <lacht> wieder? <lacht> also, ja, ich übertreibe, aber es kommt, es ist, es ist halt irgendwie etwas, was häufiger passiert, dass er irgendwie irgendwas geändert hat. Deswegen gehen meine ganzen Tests nicht mehr und ich muss neue Tests schreiben. Ich habe nicht die Zeit, dauernd die alten Tests immer wieder zu reparieren. Verdammte <lacht> Scheiße. Ich meine, die Änderungen, die er vornimmt, sind meistens schon irgendwie sinnvoll. Ich würde mir nur wünschen, er würde die... Ich würde davon mehr so auf einmal machen. Nicht die wiederholt das Leben dann schwer machen. Mhm. Okay, bei der Hartturnwahl. Ich beruf mich mal voll. Drei ist auf. Yeah. Ich habe so eine schöne Palette, aus der ich ganz gut so rauspicken kann. Hm. Hm. Natürlich ist die jetzt hier nicht mit dabei. Ach, hier ist sie. Ich die nicht irgendwo hingespeichert. Äh, ja, ich habe halt so einen ganzen Blog, der für mich noch zusätzlich wie so ein, oh, wie so ein Ordner funktioniert. Ich werde das auch in der Beschreibung wieder verlinken, wie meistens. Oh. Ich bin jetzt zu faul, das zu suchen. Deshalb habe ich geschaut, ob es vielleicht über Google schneller geht. Genau, und wir brauchen was in dieser Richtung. Ja, das sieht ganz okay aus. Können wir vielleicht noch ein kleines bisschen anders Was meinst du? No. <lacht> hier ganz oben habe ich dann noch einen kleinen Ordner, wo ich Line-Art noch ein bisschen mit normaler Farbe ergänzen kann, wie hier beim Kajal. Wir haben es geschafft. Warum hast du gerade gelacht? Oder hast du nicht reingenießt? Nee, weil weil ich irgendwie laut Hals gerne mhm. auf dem wunderschönen Stream ja schrecklich du machst alles kaputt ja. schlimm mit dir ja mir kann man echt nichts machen ja das ist immer so und nie anders Ich höre Ich mal später noch ob ich hier da auch Make-up drauflege wahrscheinlich, vielleicht nicht. Und die Augen. Aber ich auch einen ganz coolen Effekt rausholen könnte, wenn ich Mir kam, mir kam gerade der Gedanke, dass es vielleicht noch cooler aussehen würde, wenn wie bei einem Ibis ihre Augen halt auch so unglaublich groß wären, also die Pupillen und Iris. Mhm. Ich sehe noch ein kleines bisschen weniger nach einfach nur Menschenkopf auf Vogelkörper geklatscht aus. So. Ist doch so. Ja. Ich überlege total gerne noch, was man noch so für andere Tiermerkmale mit reinnehmen kann. Ich schnapp mir jetzt einfach mal das braun hier, das ist schön. Chirnbraun. Chirnbraun. Oder Bräunchen. <lacht> Bräunchen. Hm. Schon den Stabilizer hoch eingestellt und trotzdem muss man sich noch mit so Sachen ja. Ach ja, der Stabilizer. Der gute alte. Best friend. Mhm. Ich fand das so niedlich, als ich dir vom Stabilizer erzählt habe, wie du so plötzlich angefangen hast, unglaublich viel zu zeichnen. Ja. Einfach weil, hey. Damit krieg sogar ich gerade Linien hin. Verrückt. Vor allem, ich habe das schon ganz häufig von Leuten gehört, so, ach, ich glaube, Grafiktablett ist nichts für mich, damit kann ich kaum eine gerade Linie malen und so. Und dann sitze ich halt immer da, erstens schmeiß Photoshop weg. <lacht> und zweitens <lacht> benutzt absolut jedes andere Programm, das du kriegen kannst. Und dreh den Stabilizer hoch. Ja. Das ist so peinlich, dass Photoshop immer noch keinen hat, irgendwie. So, also wirklich nicht? Soweit ich weiß nicht, nein. Wir arbeiten in der Schule ja mit den neuesten Versionen. Und da habe ich auch noch keinen gesehen. Du kannst halt ergänzen mit solchen Programmen wie äh, Lazy Netsumi Pro, hm. dass du jetzt Plugin dafür benutzen kannst, aber kannst es auch lassen und dir einfach ein gutes Programm holen. Mhm. <lacht> jupp jupp. Es ist so, du musst dich nicht selbst hassen. Du musst nicht hm. Photoshop nehmen. Ich habe diese Grundfarben erstmal reinhauen, ist immer mein Lieblingsteil am ähm, Zeichnen und Kolorieren, weil dann kann ich auch mal so richtig schlampig sein und mir keine Gedanken machen. Mhm. Oh, das darf ich jetzt so oft Sind doch eh für Anfänger, mal ganz im Ernst. Macht denn sowas? Ich? Offensichtlich. Hast <lacht> du mit mir anlegen, ha? Ha? ha? Oh ja. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Der Hammer ist mein Bier. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich find's schön, dass wir auch so gut synchronisiert seufzen können. Das ist hat nicht jeder. Das ist richtig. Ach, krass. Wieso also ziehst du die Linien nicht einfach gleich richtig? Wieso hm? also gibst du die nicht einfach gleich mehr? Auf. <lacht> Auf, dich fertig zu machen, das ist mein Job. Du <lacht> machst deinen Job aber nicht besonders gut. <lacht> Ach ja. Ja. Du liebenswerte Person, du. Sing, <laughs> See Snap. Sick burn. <laughs> Oh, God, you tried, and I appreciate that you tried. Ah, uh, good, good, good, good. Ja doch, vielleicht schaffe ich das sogar noch mit dem Schattieren. Mm -hmm. Das wäre eine feine Sache. Feine Schweine. Feine Schweine? Mhm. Schweine sind always fine. Also in, oh Gott. Was ist denn da gerade passiert? Was? Schweine sind always fine. Oh. <lacht> <lacht> Languages und so. Ja. Verbraucht die schon? Ähm, alle. Oh, verdammt. Dann, und so. Ne? <lacht> ich prangere das an. You are nice. What? Yeah. I just made a compliment, so it was pretty nice of okay? you. God damn it. <lacht> I guess I did. Was kann ich eigentlich. <lacht> Auf jeden Fall nicht dissen. Nee. Nee, irgendwie nicht. Was für ein schrecklicher Verlust. Gesicht wäre ein schrecklicher Verlust. Gott, verdammt. <lacht> du hast es versucht. Das muss man anerkennen. Das hat nicht geklappt, aber ich <lacht> meine. <lacht> Kann die Freiheit schon riechen? Die Freiheit. Ich riech die Freiheit. Mm, du riechst wie Freiheit. Oh shit. Oh, shit. Sing, burn oder so? Die Freiheit riecht nach Mist und Kompost. Und.. Müll, brennendem Müll. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit. Du hast gesagt, es riecht nicht. Ja, aber du riechst nicht nach Kompost und Müll. Aha. Du riechst das ist nach... eine Meinungsfrage. Das ist keine Meinungsfrage. Ich habe noch keinen Müll getroffen, der so riecht wie du. Ha. Oh. Ja. Sweet Summer so Time fast deine Küchchen, fast alle Küchchen. Tim, So. <lacht> so ein schönes Blau drauf. Weil Blau. Das ist richtig. richtig. Stimmt? Oder habe ich recht? Ich habe keine Ahnung, was du tust. Ich mache jetzt noch einige von diesen Kügelchen hier blau, weil ah. es schick ist. Ja, gute Idee. Braun und Gold passen irgendwie generell ganz gut. Ja, und sie tauchen auch, glaube ich, ganz häufig in ägyptischer Kunst zusammen auf. Von daher macht sich das schon hübsch. Und dann diesen kleinen Käfer hier auch. Blau. Und den Ibis Kopf da oben. Hey so du könntest doch die, die Zoom-Funktion nutzen, aber.. Nee. Das ist doch für casual. <lacht> äh. Grundkollegierung-Squad. Das macht sich richtig. noch so ein bisschen hier mit. Das ist ja so ein dunkeles Rücken. Das da noch so ein bisschen. Das war das, was ich vorhin noch nachträglich einzeichnen musste. Kind. bist du so klein? Bin so spitze, hm? Mach das wie G, sei groß. <lacht> <lacht> Inspector Rather Short. Aber oh ja. Der war sowas von short, der war sowas von nicht short. Mhm. <lacht> ich, glaub, ich hab hier was erwischt. Okay, Grand geschafft. Yay! Yay. 120 Minuten sind rum. Okay. Äh, Im nächsten schließe ich dann oh, hoffentlich recht schnell mit der Schattierung ab und klatscht vielleicht noch ein hübsches Muster in den Hintergrund und dann haben wir es halt geschafft. <lacht> ähm, ja, danke wieder fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch was. Bis dann. Bis dann.